Willkommen auf dem Holzweg-Tal. Wir sind hier in Balstal im Naturpark-Tal. Mein Name ist Benedikt Flori. In meiner Aufgabe beim Naturpark-Tal habe ich die Projektleitung von diesem Holzweg. Der Naturpark ist meine Heimat, Naturpark Tal. Ich wohne in Balstal, geboren in Balstal. Es ist das Schöne, sich für seine Region einzusetzen und zu sehen, wie viele Leute Freude haben, wenn etwas Schönes entsteht aus meiner Arbeit. Der Holzwerk-Tal ist entstanden durch eine Initiative vom holzhandwerk Tal. Das ist ein Verbund von äh, Holzhandwerken Schreinern, Zimmermännern, Zimmerleuten usw. Und, so und die haben gesagt, wir machen etwas Tolles aus Holz zusammen mit dem Enturpark ist an dieser Holzweg Da sitzen ganz viele Leute am Tisch zusammen und schaffen etwas Großes, etwas Schönes, das die Leute begeistert für Holz und das ist ein, etwas, das Stolz machen kann. Die Leute begeistern sich für Holz und haben Freude an Holz, das ist das Ziel. Damit vielleicht die Jugendlichen mal eine Lehre in einem Holzhandwerksberuf machen oder dass die Erwachsenen ein Haus aus Holz bauen oder dass sonst die Leute in unsere Region kommen und hier etwas Schönes erleben. Im Holzeital gibt es 21 Installationen, alle vom Künstler Sami Deichmann und alle vermitteln einen anderen Einblick in die Welt des Waldes aus Holz ist ein Erlebnisweg, der soll Erlebnisse ermöglichen. behaupte, Das Nachhaltigste sind die Leute, die ihr Wohnzimmer und ihre Wohnung verlassen und hier bei Wind, Wetter, Sonnen, Regen etwas Schönes leben im Wald. Und vielleicht, wenn wir mal draußen sind, wieder mal ein Feuer machen von selber, wieder mal eine Wurst auf dem Feuer machen und an diesem Freude tragen und das auch mit nach Hause nehmen und vielleicht dann etwas vermehrt in die Natur gehen und das genießen. Yeah